Hallo liebe Leute, heute möchten wir euch die äh, Heckenschere HLA86 vorstellen. Ja, das ist die Verpackung. Wir haben es noch nicht ausgepackt, das machen wir zusammen. Und ähm, als Akku haben wir uns den AP200 ausgesucht. Der ist auch vom wurde auch vom Steel empfohlen. Also sei es vom Gewicht her und vom Leistung. Es gibt stärkere, so wie den AP300 und AP300S und die ganzen Rückentragesysteme, aber wir haben das empfohlene, die empfohlene Batterie von Stihl AP200 bestellt und ja, der soll gut sein. Also steht auch, glaube ich, auf der Verpackung. Genau hier, das ist die äh, hier oben, ja, das ist AP200, wurde mit Stern markiert, aufgrund dessen weil äh, die Kapazität optimal für das Gerät ist, also ausreichend genug ist. Man könnte natürlich auch 300S nehmen, aber dann hätten man natürlich eine schwere Batterie und das bei einer Heckenschere würde natürlich ne, in den Bizeps gehen und das <lacht> wollen wir vermeiden. Dafür ist ja das Fitnessstudio. Oder? Und das Ladegerät haben wir uns den AL500 bestellt, das ist ein Schnellladegerät mit einem Lüfter. Ja. Wir haben es auch gestern sofort ausgepackt, weil die wurden getrennt geliefert, warum auch immer. Wir haben ihn angeschlossen, es hat ungefähr 37, 40 Minuten gedauert, bis der vollständig aufgeladen war. Vollständig aufgeladen ist der, wenn der Akku im Schach steckt und hier das LED das ist während des Ladevorgangs grün und wenn es abgeschlossen ist, erlischt das und auch der Lüfter geht aus und auch hier die LEDs blinken während des Ladevorgangs, aber sobald es voll geladen ist, schalten die ab. So. Wir werden gleich zusammen auspacken, das Ganze testen. Warum ich dieses Video mache, ist, es gibt zwar viele Videos darüber, wie das Ganze funktioniert und so weiter, aber ich habe in keinem Video gesehen, wie dicke Äste der bei einer Hecke, Hecke schneiden kann. Das werden wir heute testen. Ja. Und wie ihr seht, haben wir hier so eine einfache Legusta-Hecke. Genau. Und die Hecke werden wir heute mit dem Teil a 86 Baumstiel bearbeiten. Also bis gleich. Schönes Stück aus. Ich hatte mir sogar überlegt, ob ich bei der Bestellung ein äh, Wort dazu bestellen soll, extra, aber der ist anscheinend doch dabei. Also zum Glück habe ich es nicht gemacht, sonst hätte ich doppelt. So wie ihr seht, ist hier so eine Bedienungsanleitung. Ja, und naja, wie üblich. Praktiziere mir erst und dann lesen die Bedienungsanleitung, was man nicht machen sollte. Man sollte erstmal die Bedienungsanleitung lesen und dann gucken, wie es funktioniert. Du hast das selber gekauft. so, ja genau. Mein Sohn, der Kameramann, sagt gerade, ich müsste wohl erwähnen, dass ich das selber gekauft habe, da ich äh, das nicht von Stief zur Verfügung gestellt bekommen habe, sondern ich es selbst gekauft habe. So, wie ihr seht, ist hier eine dreifache... Sicherheitsmechanismus, den müsste man einmal nach vorne tätigen, dann den oberen und dann könnte man loslegen, dafür müsste natürlich die Batterien im Schacht sein. So. wir legen mal direkt los und probieren das Ganze mal zusammen aus. Bus, ein schönes Bus also das für den Teleskopschild, genau. So, da kann man es verlängern oder verkürzen, je nachdem, kann man festmachen Und Winkeleinstellungen müsste man dann hier drehen. So, also da sind so Einrastmöglichkeiten und ich muss sagen, das wirkt sehr stabil, bis auf das hier so ein Kleberrest oder Ölrest. da, naja, schauen wir. Ja. So, nehmen wir die Messereinsatz mal raus, wenn es geht. So, ja, haben wir die Messerlänge beträgt 50 cm. Es gibt eine HLA 135, glaube ich, der hat eine Messerlänge von 56 cm. Ist auch ganz gut, nur bei dem äh, fehlt die Längenverstellung bzw. Äh, Teleskop-Einstellung. Deshalb haben wir zu denen hier tendiert. Das mit dem Öl kann ich mir gerade nicht erklären. Fett oder was auch immer das ist. Und das dreht dann. Motor ausgang, ob das so angebracht ist, naja, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich glaube, wir wischen das erstmal mit dem Lappen ab und dann drehen wir weiter. Und da so, sieht ganz simpel aus, ist es auch, ja. und so nimmt man den wieder raus, also rein, raus. Also mit Knopfdruck. Genau, und wenn man auf die Batterie drauf drückt, dann sieht man den. Dann leuchtet Plan, das. Wie voll das ist. Es ja. also nicht ganz und in der Hand, würde ich sagen. Und wir machen mal einen Teststart. Hört sich ganz nice an. Nice. Ganz nice. Okay. okay. So. Dann wollen wir mal. Also, und wo, also, wo macht man das an? Also genau. Also, man hat hier zwei- oder dreifache Sicherung damit man sich nicht verletzt, also man tätigt das hier nach vorne Genau. und dann packt man den Griff und tätigt das hier. Ach, danke. Und wie fühlt sich das so an? Ich hoch, ich. Auch, wie es schneidet. Aber das Gerät ist nicht schwer, ne? Also, also ich hatte ja ein Benziner davor, im Gegensatz zu dem ist er viel leichter und viel handlicher. Sagen Geister vom Gewicht und äh, ja. da war ja vorher so ein Benziner, und das hat schon einiges an Kraft gekostet. Hier geht das ruckzuck, und auch die Schneidequalität ist überragend gut. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Ich habe auch gerade erst zwei Minuten geschnitten, aber sieht euch das Ergebnis an, was auf dem Boden liegt. Nice. Jetzt kommen wir auf die äh, Teleskop-Einstellung und also, schauen mal, was das kann. Was? was? Dann probier das aus. Huh? Dann probier das aus. Warum machst du ein Screenshot? Auch oh, gar nicht so laut ne, wie die anderen. Also, das, ich habe mir das viel lauter vorgestellt. kann man sehen lassen. Ne? Und jetzt kann man sehen lassen, oder? Also, ist schon Unterschied. Was, Was sagt der Akkustand? Der, <lacht> <lacht> der Akkustand, den sieht man gar nicht. Die Knöpfe drücken. Ja, ist noch voll, also. Komplett voll komplett voll. so dickere äh, Stücke so liebe Leute wie ihr seht äh, sind wir mit dem Heckenschnitt fertig allerdings so war. Sommerschnitt weil, ja man darf ja auch äh, von Mai bis äh, Ende September darf man äh, auf Stock setzen deshalb haben wir so eine schönheitskur äh, der Hecke verpasst und ja, so sieht die Hecke aus. Ich zeige mal eben die Hecke. Die Maschine echt unterschätzt. Es kann sehr dicke Äste schneiden. Das zeige ich euch mal kurz. Ich muss sagen. Benutzt meinen Arm. Nein. Also fest. Ja, du hast es schon genommen. Gut, wir haben jetzt. Äh... Ja doch, ja. hier, hier war. Ich habe schon ja. einen gezeigt, komm mal. Hier, hier, komm Das ist. Der ist auch dick. dick. Ja. Aber der wurde gut, nicht gut. geschnitten. Also, hier, ne? Äh, einen wir es kann bis zu 2,6 cm, also 26 mm, Äste schneiden und das ist, das wäre dann, also ich zeige euch erstmal was wir geschnitten haben, das ist ja. natürlich ein Kinderspiel für den, das ist 0,7 ja, so äh, mm. Es kann bis zu 2,6 mm schneiden. Ich zeige euch ein Beispiel anhand unserer Apfelbaum. 2,6 mm. Also das hier wären exakt 2,6 mm. Also das könnt ihr da durchschneiden. Natürlich jetzt auf Dauerbetrieb wäre das äh, nicht gut, nicht das gut für die Maschine nicht. und ich glaube auch ja. nicht für die Batterie. Aber es kann es. Ne? Es äh, hat die Leistung, die Messerstärke kann das bringen. Bei der Hecke das ist absoluter nach. Muss, die teleskop eingeschafft und ja, vor allem, dass man keinen Benziner in der Hand hat, weil wer es mal mit dem Benziner-Heckenschere probiert hat, weiß, dass wenn man mit der Heckenschere Benziner mal zur Seite neigt und irgendwie die Hecke von einem anderen Winkel aus möchte, dann kann da schnell Benzin auslaufen. Das hat man hier nicht. Das war auch der Grund, warum ich äh, einen Akku. Habe. Und also gewechselt. Wie gesagt, die Teleskop-Eigenschaft ist der Hammer. Ihr seht, ihr kommt. Ja, und das sind. Naja, 1,79 Meter. Ja, das müssen 2,20 Meter oder sonst was sein. Und es kann bis zu 3,30 Meter. Also man kann noch hergehen. Ja, ich habe es nicht ganz ausgefahren. Äh, die Akkuleistung ist bombastisch. Ich bin mit der kompletten hecke äh, fertig. So. Voll! Das ist einfach genial, die ist voll, absolut genial. Hä? Ich kann die Maschine noch weiterempfehlen. Hiermit verabschiede ich mich Und meinen Kanal kannst du auch weiterempfehlen. Mein Sohn könnt ihr auch abonnieren. Jakob TV. Da macht irgendwelche Gemaße auf seinem Kanal. Ja. So. Wie gesagt, ich profitiere nicht von der Maschine. Ich habe es selber gekauft. Ich habe es selber bezahlt. Und wenn du auch mich zeigst, statt. So, wenn, ihr, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Abo da und Like nicht vergessen. Vielleicht machen wir dann weiter mit solchen Videos. So, ciao.